Dann die OP. Oh yeah. und ich bin Metal Mario Master. Ich will zurück zu Let's Play. Ist pass Ultimate Cartoon Dingens. Musik. Doch versteht ihr? Ja, versteht es? Wenn ihr es nicht versteht, geht weg. Oh, ich liebe dieses Lied. Ich auch. So, wir machen einen Smash. Smash. Von Acht Mann. Acht Mann Smash. Und ich habe auch gegen Small gemacht, also müssen wir zwei gute auswählen. Oh ja äh, dann. Dann wähle die erste. Also, welche wäre denn gut für den achten smash hm, die 2D-Welt wäre nicht schlecht. Ja, okay. Muss auch so ein bisschen groß sein, also. Nicht so groß wie Palutenas Tempel, aber... aber.. Zumindest im Rahmen. Ach. Ich liebe dich Mary. <lacht> ich liebe dich Kelly. Welche findest du von den neuen besser? Ne? Von den neuen? Ja. Äh, Marina. Welche ist das? Ist der Octoling tatsächlich? Okay. Oh nein! Jetzt ist wieder alles verdreht! Nein! dreht. Ah. Ja, nicht drücken! Nochmal bitte! Das ist Muss ich. Äh, da oben! Hast du gewählt? Ja. Okay. Ja ich mach die kleine besser. Wer ist die Perla? Okay. Oh nein jetzt bist du tatsächlich Spieler zwei. Ja, heißt, ja. Okay bin ich als Spieler 1 bin ja. nehmen wir den mal? Also letztes Mal war ich Mega Man. nämlich ich heute mal. Finsteren so. In Pink. Ja natürlich. Jeder darf drei Computer auswählen. Also. Wen nehmen wir einen, ja, hm, wen möchte ich denn? Ich will, ich will irgendjemand nehmen, wo die ultrasmash ein bisschen Chaos hier anstiften. Werden richtig nervig. Ultras er hier und äh. oh nein, <lacht> <lacht> ja, natürlich. Oh, richtig. Viel. Oh! Ness! Ja, Du darfst doch einen. Ja. Ja, so hast du hast genommen. Pac-Man, ja, Pac-Man, Ness. Ness und King K Rule. Oh. Honey. Oh, <lacht> Sanic! Sanic! 3, 2, 1, Smash! Alles nach. Smash! Bin ich mal gespannt. Die Level wechseln sich. Nach. Ich habe keine Ahnung wie viele Minuten. Zweieinhalb Minuten. <lacht> Oh Gott. Woll ich direkt neben dir starten? Ja! Ja! <lacht> Was ist denn? <lacht> ich hab mich selber aus der Arena gekickt, ey. Du hast dich selbst gefolgt und kicked. Ja. Oh Gott, du bist so chaotisch. Du wolltest chaotisch haben. Oh nein, es ist Crystal. Warte, wieso bin ich denn nicht da? Ja. Oh mein Gott, ich habe ihn nicht gesehen! So, ich hau jetzt Crystal. Oh Gott! Ich, ich auch! Ich muss mindestens eine Person mit dem Faltenpanscher raushauen! Aber nicht mich, bitte! Das kann ich habe nicht! Ich habe so hab keinen Überblick! Ich muss ja irgendwie mehr ums überleben denken habe sagt und nein, die nein. Oh. Oh da war auf jeden fall ich dabei und mitten in die fresse nee, ich nicht no. Ach, mitten in die fresse das wollte ich auch mal sagen Ah, ich bin gestorben. Äh, können wir bitte die Stage wechseln? Ja. Zweieinhalb Minuten. Nein, ich, ich hatte den noch. Oh nein. Warte. Aus dem Hinterhalt. Oh da kann ich dir sagen was ich meine oh God. oh mein Gott oh, ich habe gerade jemanden in den Faden verfickt ich ah. brauche mich das ist ein Pokéball Krebs Ich will mich nicht zurecht. Nein. Danke. ich bin ich doch eigentlich oder so. Glaub, ja. Ich... Ah, Nein. Oh, ich bin ausgewichen. dum dum dum dum ich! dum Kostoso! Weg. Boah, ich ich komme nicht dazu, mein ultra Ich werde mal weggehauen im richtigen Moment. So, hier haben wir auf jeden Fall mehr Platz. Dr. Kawashiva! Komm, mach machen mach ein bisschen Gehirntraining mit uns! Goodbye. Also, alter. alter, was soll das? habe ich dir getan? wir abschießen? Nein, wollte ich nicht. Ich würde dich doch niemals abschießen. Du bist mein bester Freund. Hab mich nicht erwischt Funkon! Hilfe! Lass mich zu Falten punchen. Muss jemand damit treffen. Oh nein, nicht Supersonic. Oh mein Gott! Ah. Oh. Ich, ich, ich, ich. Oh Gott. Oh. Nein! Oh mein Gott! Das war ja ich bin mit dabei. Oh, gut. <lacht> Au. Ich will dich niemals abschießen. Oh. Warum fliegst du? Das? Du kommst doch nur in den Bildschirm reingeflogen. <lacht> oh, <nee>. oh nein! Ist er neben seiner Ultrasmash aufgesucht? Ja du, ja, du wolltest Chaos haben. Ja. Da hast du welches. Das ein Meisterbein, komm. Hab ich oh oh. Das, weiß ich, wann das Ka ist Kapuriki. Oh. Der trifft mich niemals hier. Ah, Bienen. Nein, nicht die Bienen. Ah, not the bees. Ja, ja. <lacht> wir haben nur noch ein Leben. Oh, ich sehe jetzt gerade erst, dass der Jugu schon bereits schon draußen ist. Oh pac -Man hat noch vier Leben! Was? Was ist noch <lacht> ah. <lacht> Ja, da wird nicht einer von uns gewinnen, die das macht. Nee! So, komm mal her. So, ja, FUNKON! pac sehr gut. Ja, 203 <lacht> <lacht> oh, oh nein! Wir schon! Nein! <lacht> nee, die 2 <zwei> d Welt. <lacht> Ba ba ba nein, nein, ich bin draußen. Noch oh. oh, drei sind jetzt gerade. Ja. No. <lacht> <lacht> <lacht> uh, ja. Okay, das wird da wohl schaffen sein. irgendwie. Fuck, jetzt nur noch Pac-Man. Da jetzt nur Pac-Man. Aber ja. von oben. Das ist aus der ersten 2D-Welt! Aber das auch ein gut! Yes! Oh! Biep, piep, Pieps piep, piep. hm, nicht, der gewinnt der auch noch, ey! <lacht> Nein! Oh Gott! Da könnte man mm. Verderben sein. Äh. Alter, warum ist er so schnell? So, Wurde durch Otaro weggespielt und oh, du hast gewonnen. Ja, <lacht> obwohl ich mich mal, nicht mal eine Minute im Kampf direkt rausgefährt. Ich bin, ich bin vierter. Machen wir noch ein? Ja, da muss ich mir noch meine <lacht> Aufnahme machen. Ich bin nur umgehen und dabei immer so. Falcon King, Falcon King da. Da war ich auch einmal weg. Äh, warte mal, warte, warte. Was hast du? Erzielt drei KOs in der ersten Minute eines Kampfes. Ja, das ist ja. so ein Kampf nicht. Na, na, na. Nom, nom, nom, nom, nom. Angewichen Okay, welchen wir neue Stages? Äh, was ist denn hier noch ist sehr nervig? Wie wär's es denn mit? Hm. <lacht> wo gehen wir hin? Ich wollte erst hier eingeht. Äh, gehen wir mal Packland auf jeden Fall. Okay, Packland. Hm, wo gehen wir noch hin? Hm, dann gehen wir noch. Sehen wir mal, weil wir eine andere Level hier irgendwie schon nur so einen zehn Minuten Kampf hier führte. <lacht> ja. Okay, oh. hm. wir noch in, in so ein New donk City Rathaus. Don. The Don. Okay, wie nehmen wir denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. So viele Charaktere. <lacht> ja. Mega Man. Nicht kannst du so. Ja genau, wechseln. Wir brauchen wieder welche, die viel Schaden anrichten können. Das ist die Definition von viel Schaden, ich. <lacht> ich nee, wir brauchen welche, die viel Chaos anstiften können. Äh... So. Ich habe zwei ausgewählt bisher. Ich habe auch zwei. Die sitzen nämlich. Hast du gerade den Nest ausgewählt? Nee, ich, hab, ich hatte vorhin das ausgewählt, ich habe jetzt einen anderen genommen. Okay. So. Hm. Nehmen wir... Ich habe die Fetten. <lacht> <lacht> <lacht> also du hast Bowser Gendorf und Feygo, ich habe Lukas den Pokémon-Trainer und die wie für Trainerinnen. Ja. alles also, geht. 3 zu 1, lasst <lacht> mich. Smashen, Super Smash Bros in die es Warum ist ja dunkel? Weil also. es jetzt losgeht. Ah nein, ich habe die Farben nicht gewechselt. Oh. Also, was ist hier los? weiß auch nicht, warum seid ihr alle da drin. Ey. Ich werfe einfach von hier aus <lacht> Zeug drauf. Ich habe nur sieben Prozent. <lacht> Aua. Was Da hat jemand Kunstwerke gemalt. Wer ist er denn? Äh, Vince aus Art Academy. Dann ich meine die Person. Ich weiß es doch nicht. Das bin ich? Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich bin tot. Ich bin auch schon einmal gestorben, Ich mich Nein. nicht selber erkältet. Oh, meine Scherife! Die tun nicht lange überleben in so einem Kampf. Ah. Break time! Wer ist er denn? Das ist Dillon. Bin ich tot? Ich bin, ich bin gestorben. Meiner... Ich war direkt darunter. So, okay, du hast jetzt meinen Pokéball abgeworfen. Ich habe gerade einen Pokéball geworfen. Danke. Nein! Nein, fasse mich nicht an. Oh, Boygock. Boygock ging genau. Hyper Dark Crasher hat er gerade gemacht. Ja, so heißt der Move tatsächlich. Nichts hoch, ne? Ne, Z-Move. Ist ein, ne? ein Z-Move, genau. Was von mir? Ja. Die sind alle da hinten. Hallo Fee. Ah, aua! Ich, lebe noch ich hab Springerschuhe. Ah, Kaktus. Kaktuse. Kakteen. Das heißt Kakteen. Ich meine dich. <lacht> Wo bin ich? Oh, wo bin ich oh, denn? Oh, ich Explosion. Explosionen. Oh, ich bin gestorben okay Ich glaube, es noch mal hier drin. Wo bin ich denn? Ich bin schon direkt wieder gestorben. Ey. Ich auch. Oh, sehr oh, danke sehr. Du, du, du, du, du, du, du. Ich schon <lacht> Fahrt nicht ohne mich los! Warum will ich mich hier immer finde? Äh. Oh, nein, nein nicht auf mich! Hi, <lacht> Porrigo! <lacht> I'm gonna get you! Äh. <lacht> ja. Ja. Stirb Kung, Kung Fu Ente! <lacht> <lacht> Kommst du auf meinen Teller? Oh. Also Hugo gegen Lukas. Da oh. oh, der hat sie mir weggenommen. Wollte ich auch stehen. Ich sehe mich nicht auf der Stage. Aber oh, ich hab eine Flagge gehabt. Bist du? Das bist nicht. Nein. Schieß ihn ab. Alter. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Und jetzt stimmt alle. Piu, da war glaube ich sechs Leute oder so. Fünf Leute waren da. Nein, ich stehe da. Okay. Hilf, nein, nein, ich bin dreck. So, ich bin schon wieder tot. <lacht> Ganz gut. <tot>? Nein. Komm. <lacht> Oh soll sogar Leo? Schnapp sie dir! Okay, ist ja mal gut. <lacht> Alter, da äh. <lacht> äh, bin ich. hat er, ich überlebt. <lacht> oh, nein. <lacht> nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Oh, Oah, hat mich <lacht> Hat das weh getan? <lacht> <lacht> Aber jemand ist rausgeflogen. Ich weiß nicht wer. Bienen. Nein, nicht die Bienen. Nicht die Bienen. Was? Da bin ich. Verdammt, ich hab ihn nicht gesehen. Rausgeflogen. Oh. Oh, nein. doch. Oh hi. What the? Tschüss. Oh Gott. brauchst. Kaos. Hatte ja auch noch zwei Leben, ey. Oh Mann. Will das du Kung Fu Ente? Hat jemand gesagt, Kung Fu Ente. Käfer. Ja, oh, Gottverdammt. Oh, du bist down. Ich habe daneben geschossen. Okay. Ich muss fitter sein, als die Komm. Oh. <lacht> ich will die weg von Wupp weg. Vogelball. Bella. Oh, hier in den links, pass auf. Nein, du wirst kein Stretching einsetzen. Komm, komm, komm. Die setzt aber nicht. Yes. Immer. Warum hat die ihre Dinge nicht eingesetzt? Das ist eine gute Frage. Ja, lieber einen Smash-Follow gesammelt hat, die nochmal. <lacht> ha! Down durch Tornado, ich hab gewonnen. Boah. Und ich hatte noch zwei Leben übrig. <lacht> Der Depp. Ich hab gedapt. Alter, ich habe sieben Chaos, ey. Bin neunmal verreckt. Von achtmal. <lacht> ich bin am, ich bin sogar am wenigsten verreckt, ey. Ja, ist ja klar, was ja, ah, ja, stimmt. Ja. ja. Stimmt ja, ich habe hier gewonnen. <lacht> ich habe mir ich habe drin noch eine Flagge irgendwann mal aufgesammelt. dass sie auch äh, einsitzen können. Ja, habe ich gleich gemerkt. Ja, ihr habt euch alle komm, ich mache. So <lacht> <lacht> wir haben wie viele Serverchefs? Machen ja. wir noch einen? Ja, wie viele haben wir? Wie viele Minuten haben wir? 20 Minuten. Haben wir. Okay, machen wir noch einer. Ich will diese. Oh Gott, ähm Oh Gott, ähm. hier. Hin. Ich mag den Picto Chat. Okay, versuche, versuche, versuche. So Jucken, ha Wir nehmen wir denn mal. den mal. wen hatten wir denn noch nicht. Hm. Der ist ja interessant. Ich bin, ich bin Mario. Ich bin Mario, der Mann. Du siehst aber aus wie Vario. Hm. Wer, wer kann denn hier nur. Didi. Nehmen wir Diddy Kong, der kann. Äh, okay, ich habe Diddy Kong mm, mm, mm, mm. Hey, warte, wo ist der Pokémon ich Da ist der Pokémon drin. Wen hast du so genommen? Äh, ich habe äh, zum einen habe ich Diddy genommen. Dann nehmen wir noch, äh... Dann nehmen wir noch Female Robin. Mm. Und Mein letzter Charakter. Wo ist Lukas? Da ist Lukas. Vielleicht austauschen mit. Daumen. Mal. Okay, ich bin fertig. Dann hmm. wir Doktor Mario. Ja. Ich habe Olima, Eisprämer und Rosalina. Und immer. Okay. Ich habe äh, Doktor Mario, Robin und Diddy Kong. Jawohl. Dann kann sie losgehen. Dann 2, 1, Smash. So gut. Mario. Oh Gott, auf okay. den. Eisberg, wird nicht gut. Alter, oh, das ist sehr winzig. Warum ist du so eine kleine Stage? Dann kann ich halt gut mit meinem Motorrad fahren. <lacht> genau, fährst auf, auf so einem kleinen Berg fällt fähr, fest zum Motorrad. Ja, natürlich. Das, das, das möchte ich sehen. Ja, mal anders okay, Akira. Aber, aber wie hieß das Spiel? Wird schon weiter? Moment mal, das Sega-Spiel. Ja, das ist voll vom Sieger. Oh, mein Pokéball ist ja untergefallen. <lacht> Komm her. Irgendjemand. Kommt her. Ich mein, ich ein kleines Kind gerade. Mit Dr. Mario. Hey, ich spring mal ins Wasser. Aua! Raus um mich! was hast meine Privatsphäre verletzt. <lacht> was? Ich habe deine Privatsphäre verletzt? Ich hau jeden damit, der, der sich auf zwei Meter. <lacht> <lacht> auf zwei Meter! Alter, du wolltest mich beißen, ich schmeckt doch gar nicht gut! Das ist gar nicht Ah, <lacht> oh, <Fisch>. Nein, <lacht> können wir bitte die Stage wechseln? Warte. Oh, oh, what the fuck, das Bomberman. Hallo Bomberman. Oh, ich wollte die Bombe essen, hat nicht geklappt. Du will davon Schaden bekommen. Alles was explosiv ist, fügt die Schaden, zu wenn das ist. Ja, aber mach Der nicht alter was ist gerade passiert die die kong hat sein ultras eingesetzt war noch nicht aufgeladen hier. alter der trifft ja alle die waren alle in der ultras drinne gerade? ich habe es nicht gesehen ich bin viel selber beschäftigt nicht auf die fresse zu bekommen alter Ah! <lacht> ich kratze mir da Oben nur den Hintern. <lacht> kratz, kratz, kratz. Bist du nicht Du bist scheiße. Äh, äh. Nein, ein Eisberg. Aua. Ein Eisberg, nein, ein Eisberg. Oh, das ist irgendwie fast klischee. Au. Was muss ich denn? Oh, okay. Picture hier. habe ich immer noch... Okay, jetzt habe ich Schaden bekommen. Ich hatte die ganze Zeit noch nur Schaden. bin ich denn? Ach, da bin ich. Wer sagt, da? Oh nein, ich bin da drin. <lacht> Na, warte. aber oh, au! was, was soll das! Au, au, au, au, au, au. Die sind alle gesprungen gerade. Aua! Warum, warum du mich? Ich habe dir doch gar nichts getan. Ich habe gedacht, das äh, tut nur die Treffen, die vor mir sind. Nein. Die sind halt alle gesprungen, dann warst du, nur du im Weg. Das sehr gut. War das gar nicht gut. Au, au. Ey, hör auf mich zu beißen, ich spekte doch gar nicht. Heute bist du gestorben. <lacht> Und mein Motorrad da. Meine ja, Robin. Ist du da Teil? Das ist ja auch. Nein. Nein, <lacht> <Da>. oh, <lacht> <lacht> <lacht> ah. Nein Nicolini. Oh danke. <lacht> <lacht> ich sehe mich nicht. Hallo. Oh nee, nein, nicht. Oh Gott! Oh Gott sei Dank! Ey. Irgendjemand hat was. <lacht> du, warum sind <lacht> wir mal klein? Ah. Alter! Alter, das war Diddy-Kong! Ja, warum haben wir den kleinen? Wahrscheinlich wegen ah. <lacht> oh, no. Nicht seine Mega-Vitamine, ey! <lacht> Oh. So ist gerade eine Brücke erschienen wegen Autos. Aber oh. was auf? Was? Ah, oh. da kommt noch ein Auto. Ist mir essen. Aua. wieder blöder. Hey, man fällt ein Kist. <lacht> ja, Hunger. Ja. Ah ne. Nicht ein Stern, der meinen Namen trägt. Nee, beziehungsweise der, der <lacht> Name meiner. <Mann>. Oh ne. <lacht> Jawohl. Oh, nom nom. Recht Smashball essen. Stirbt. Oh, nein, ich bin da drin. Ich glaube, das sind alle drin. Pew. Ja, fast alle, bis auf äh, Dr. Mario und Robin waren alle drin. bin ich? Au. War ich bin irgendwo runtergefallen? Also, ich glaube, ich bin... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Oh, ich mir die kommen schon draußen? Ich krieg das nicht mit. war dieser eine Typ schon wieder. Nicht Dillon, ey. Nein, ich hab mich. wir haben einen schon Treffen. war oh, sehr gut. <lacht> ja. Oh, ab, ach. Du hast die Macht. Oh, weißt mich noch nicht. Weil das Ding da ist, Mann. Komm. <lacht> oh, fick dich mal, Robin. Er ja, hat was gesagt, das ist ein christlicher Kanal hier. Ah, Bombe. Ah, das ist ein christlicher Kanal? Ja genau. <lacht> genau. Was? Also gar keine Ahnung. Nein. Nein. Übrigens, übrigens, wann ist Tütmor? Uh, du denn? Du weißt schon, wann ist er überhaupt schon da gewesen bei dir? Was hast du gesagt? Nix. Ich Jetzt gleich sagen. Oh mein Gott. Ich bin gestorben! Aber ich kann Luma nicht essen. Luma schmecken auch nicht. So, also das jetzt? Superwurst. Ich die Fart of Power. Man <lacht> am essen lassen, ne? Nein! Helfe, du Hast du nicht gegessen? <lacht> hm, hm. <lacht> <lacht> wir haben ja noch drei Leben, ey. Oh, nee. Oh nein, nein, nicht schon wieder ein Eisberg. Aber nein. Ja. Koch, -Cover -Schmacki, mach was. Ja nix. Ja, keine Ahnung vom Essen. Na, warte. <lacht> nee, Nein, da ist er wieder. Los mach was, Koch, Schmacky! Oh oh oh! Oh, Gott sei Dank! Nicht berühren, das ist ein Giftpilz. Nein. Tschüss! <lacht> relaxo, relaxo. Okay. Ja! Alter. Alter, das war ganz schön knapp. Oh <lacht> Alter. Nichts gedacht. Warum nicht? Ich bin Mega Ben. Ich bin dann auch sammeln. Hm. Was hast du den eingesammelt? Ich habe irgendwo offen. Ich hatte den Meister bei gehabt. Also, ja. hast <lacht> immer noch okay? <lacht> Ha, hast du wirklich vergessen, dass ich das hatte? Ja, ich dachte, ich Piu! Würde ha, Dreck. Ja. Wohl, Ey, hör auf mich zu beißen. Wie war's? Beiß mir noch einmal und du wirst es braun. habe gesagt, du wirst es bereuen. Habe ich hab dich noch gar nicht gebissen. Ich habe gewonnen. Wuhu. Mega Mann. Bin der Mega Mann. Ja gut, okay. da haben viele. acht das, das Smashers heute gemacht. Und es war verdammt chaotisch. Ja, ich liebe es. Ich auch. Auch. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, so was mehr Spaß. Ultimate. Bye, bye. Ciao.